Herzlich willkommen zurück hier auf der Bühne Nummer zwei zum zweiten Vortragsblock für heute. Wir haben wieder insgesamt drei Vorträge. Das, der erste und der letzte Vortrag werden jeweils als Video oder stehen jeweils als Video zur Verfügung. Der mittlere Vortrag wird ein Live-Vortrag sein. Beginnen wird Arnold und Johann mit einem Vortrag über das Smart Mapping, amtliche Daten als Vektorteils. Danach wird es einen Vortrag vom, vom Theodor geben über interaktive Spaziergänge für die Entwicklung von essbaren Pflanzen und abgeschlossen wird der Vortragsblock hier mit dem Vortrag von Marion und Benjamin über Kartografierung von Businessdaten. Wie immer, wenn ihr Fragen habt, nutzt dafür bitte gerne den Fragen-Tab. Wir haben danach in jedem Fall immer ein paar Minuten Zeit, die, die Fragen durchzugehen. Ansonsten viel Spaß mit dem Vortrag oder mit dem ersten Vortrag vom Arnulf. Bis gleich. Vielen Dank für die Einführung das Smart Mapping. Daten als Vektorteils ist der Vortrag, den ich jetzt kurz vorstellen möchte. So sieht die Webseite aus von dem Projekt und ich kann nur empfehlen da mal drauf zu gehen. Da ist alles sehr detailliert beschrieben mit Karten, Anwendungen, Dokumentation, Beispielen, wie man das einsetzen kann. Ich gebe eine Übersicht Einführungen und Rahmenbedingungen Johann Sehner vom Landesamt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung in Bayern wird dann zur Technik und den Ergebnissen erläutern. Mein Name ist Arnulf Christel. Ich arbeite als Senior Consultant für die Terrestris GmbH und CoKG und bin Agile Coach äh, unter dem Brand Metaspatial und ex -Borg, auch als Seven of Nine viele Jahre bekannt in der USG. Eine kleine Einführung. Wir leben ja in der Bundesrepublik Deutschland in einer föderal organisierten äh, staatlichen Umgebung. Und da ist die Vermessung Ländersache. Deswegen gab es historisch bedingt bereits verschiedene Dateninhalte, Strukturen, Projektionssysteme, Datennutzungsrechte und Organisationsformen von der Düne im Norden bis zum Berggipfel im Süden. Und als äh, relativ früh hat sich dann die ADV schon gebildet und das ist die Arbeitsgemeinschaft der Vermessungsverwaltungen der Länder der Bundesrepublik Deutschland. Ziemlich viele Worte für nur drei Buchstaben. Die Organisationsstruktur ist erstaunlich einfach. Es handelt sich hier auch nicht um ein Amt oder Ministerium, sondern wirklich nur um eine Arbeitsgemeinschaft. Die Mitglieder rekrutieren sich aus allen Ländern. Und es gibt Arbeitskreise. Und aus den Ländern die Chefs, die sitzen im Plenum. Und das Plenum kann zur Durchführung bestimmter zeitlich begrenzter Arbeiten auch Arbeitsgruppen einrichten. Und Smart Mapping ist genau solch eine Arbeitsgruppe. Die Arbeitsgruppe bekommt dann einen Auftrag. In diesem Fall war das jetzt ein gemeinsames Verfahren zur Erstellung von topografischen Karten und Präsentationsgrafiken zu entwickeln, um ADV-Produkte mit aktueller Technologie bereitzustellen. Was sind ADV-Produkte? Geht auf die Webseite, guckt es euch an. Man kennt vielleicht ATGIS oder DTK, aber auch SAPROS Vermessungspunkte und so weiter. Das sind alles Produkte der ADV möchte ich dieses Projekt kurz vorstellen. Smart Mapping soll also ein Verfahren entwickeln, das ist jetzt schon konkretisierter, welches diese Daten der amtlichen Vermessung, zum Beispiel ADKES oder Höhendaten, länderübergreifend mit aktueller Technologie verarbeitet und zusammenführt und dann in hoher Qualität bereitstellt, um später mal bestehende ADV-Produkte abzulösen. Diese Ziele sollen erzielt werden durch bundesweite Kooperationen durch Kommunikation in gemeinsamen Lösungen von Bund und Ländern, wirtschaftlich und effizient, bla bla bla wenige für alle. Und es sollen vor allen Dingen auch Erweiterungen von Entwicklerwissen stattfinden und Entwicklerwissen soll gebündelt werden. Es sollen also die Länder zusammenarbeiten, was ja unerhört ist. Es sollen neue Technologien ausprobiert werden. Und das Ganze muss natürlich verteilt passieren, weil die Leute in unterschiedlichen Ländern zu Hause sind. Und zu dieser verteilten Entwicklung, Videokonferenzen, Chats, agiles Zusammenarbeiten, da gibt es einen, äh, einen eigenen Vortrag, nämlich Agile Entwicklung, Open Source und amtliche Daten, den habe ich am Montag gehalten, der ist auch als Video noch zu sehen. Die Organisationsform ist, dass eine Kerngruppe von 20, etwas mehr Menschen aus den Landesvermessungsämtern und dem BKG freigestellt werden zu unterschiedlichen Prozentanteilen, um in diesem Projekt Smart Making zu arbeiten. Die kommen diese Mitarbeiter, die Teams kommen aus dem Vermessungswesen der Kartografie, auch Softwareentwickler, Verfahrensmanagement und Projektleiter, das ist also alles, für, alles vertreten. In der Arbeitsweise sollte das agil ablaufen, die Projektabläufe waren aber eher ungewohnt. Das ist, wo ich dann ins Spiel gekommen bin als Scrum Master, wurde ich engagiert, um Einführung zu geben in agiles Projektmanagement. Scrum alleine funktioniert da aber nicht, deswegen haben wir Kanban und XT-Methoden auch mit reingenommen. Ich nenne das mal den Metaspecial Mix. Und wir haben angefangen mit zweiwöchigen Sprints, Review Meetings, Sprint Planning Meetings, Backlog Refinements, Scrum Master, Product Owner, User Stories, Scrum, Hokana, Fibonacci, die ganze Palette einmal rauf und runter. Das hat zum Teil funktioniert, zum Teil hat es nicht funktioniert. Einiges wurde abgelehnt, anderes übernommen. In den Anpassungen, das ist auch ein agiler Bestandteil dieses ganzen Vorgehens, haben ich als erstes die Abschaffung der Dailies beschlossen, weil die Leute gar nicht Zeit haben, genau und zu einem gleichen Zeitpunkt morgens da eine Viertelstunde anzutanzen und zu sagen, was sie machen. Manche arbeiten nur einen Tag in der Woche und dann Daily zu machen, macht irgendwie keinen Sinn. Abschaffung des Scrum Masters, das habe ich selber gemacht. Die brauchen keinen, die sind so gut und so selbstorganisiert, dass das nicht erforderlich war. Dafür haben wir eine wöchentliche Regeltelco eingeführt. Und Sprintlängen von vier bis fünf Wochen, was eher lang ist, aber noch aus der Zeit stammt, als wir gesagt haben, wir wollen uns auch persönlich treffen und man kann natürlich aus allen Bundesländern nicht jede zwei Wochen irgendwo hinreisen, um sich da zu einer äh, zu einem Sprint-Meeting zu treffen. Quartalsweise wird das Backlog-Refinement auch auf Epic-Level gepflegt, manchmal reicht es auch nur alles halbe Jahr, aber da wir berichtspflichtig dem advp Penum gegenüber sind, muss das auch regelmäßig gemacht werden. Der Product-Owner wurde, ich sag mal, vorsichtig demokratisiert. Der ähm, Es gibt keinen Product-Owner in der Form, da ja die Länder, wir haben ja 60 Stück von der Sorte und dann noch Ministerien drin, die haben unterschiedliche Meinungen. Das kann nicht durch einen Product-Owner vertreten werden. Deswegen sind das eher immer Teams, die entscheiden, wo es lang geht. Die Teams wurden aufgelöst und neu thematisch sortiert. Es wurde also viel intern auch an der Struktur immer wieder mal verändert. Wir setzen jede Menge kollaborative Tools ein, die alle webbasiert sind. Zum Beispiel ein Wiki, das ist ein Conference-Ticket-System. Wir verwenden da Canboard, was ich für ausgesprochen hilfreich halte in solchen Teams, wo man so Aufgaben hin und her schieben kann und auch planen kann und bestücken. In der Source-Code-Verwaltung sind wir ein bisschen andere Wege gegangen mit Fossil. Das ist extrem lightweight, aber sehr leistungsfähig. Kann ich auch nur empfehlen, sich das mal anzugucken. Ist halt nicht der Einheitsbrei mit GitHub oder GitLab. Im Chat sind wir in Mattermost unterwegs, weil Slack aus den Ämtern einfach nicht erreichbar ist. Als Videokonferenz verwenden wir Jitsi, aber auch das ist aus dem Amt nicht immer erreichbar, deswegen als Ergänzung WebEx, -Web -Web mit dem wir die großen Meetings machen. Der Vector Style Management Editor, MBSDL Editor, wird noch vorgestellt nachher kurz von Johann Sena und noch vieles mehr an Tools. Ja, ein ähm, vielleicht etwas schwieriges Thema gerade auf so einer Konferenz und gibt mir auch etwas schwer über die Lippen, weil ich ja Open Data Fan bin. Das Verfahren ist, als ja, Beta-Version freigegeben und kostenfrei ohne Anmeldung nutzbar. Jedoch, da wir in einem föderalen System sind, die etwas länger brauchen manchmal, gibt es da etwas Kleingedrucktes und im Moment ist es so, dass es verboten ist, Vektorteils herunterzuladen und dauerhaft zu speichern. Macht aber sowieso nicht so wahnsinnig viel Sinn, weil die ja über Nacht neu gerechnet werden, nicht alle, aber die, die sich verändert haben und deswegen also ein solches Archiv zu historischen Zwecken vielleicht sinnvoll ist, aber nicht, um damit tagesaktuell zu arbeiten. Mit dem Printeditor erzeugte gedruckte Karten darf man nicht verkaufen. Aber es ist erlaubt, die Anwendung zu nutzen, sowohl Map als auch Printeditor, Kartenanwendungen in andere Webseiten einzubinden, Karten auszudrucken, Schummungsdienste zu Testzwecken in andere Anwendungen einzubinden und so weiter. Und wenn Ihnen eine Nutzung einfällt, die Sie jetzt noch nicht hier sehen, dann sprechen Sie uns an. Wir sind das Projekt, wir können da auch was machen. Terms of Service sind wie klar, es ist eine Beta-Version, keine dauerhafte Verfügbarkeit und Dienste und Daten sind wie besehen, as ist Jetzt wird es eigentlich erst spannend. Die Anwendungen. Das ist ein Map-Editor und Print-Editor und jede Menge Beispielanwendungen, die man auf der Webseite sich angucken kann. Die Architektur. Wie ist das Ganze gerechnet worden? Ich gehe mal hier kurz auf die Folie drauf. Also hier oben werden die Daten reingerechnet aus der Postgres DB. Hier der vorderste Teil des Imports ist da noch gar nicht mit drin. T-Server rechnet das Ganze. Hier kommen die Dienste mit raus und hier unten, das ist so ein Bereich, wo wir gerade noch am Arbeiten sind, die Präsentationsgrafik P10, das wäre so ein DTK10-Ablösung vielleicht mal. Mal sehen, wie sich das so entwickelt. Und ganz wichtig, drei Details, die sind nur noch etwas schwer, da müssen wir noch ziemlich an der Performance arbeiten. Doch darauf geht auch der Johan nochmal weiter ein, umgebung ein, Debian, Postgres, Postgres, T-Rex, Map-Editor. Alles ähm, in der Entwicklungsumgebung Open-Source selbstverständlich. In der Zusammenfassung, Bedingungen für Open-Source haben sich massiv verbessert. Open Data ist auf dem richtigen Weg, auch wenn wir noch nicht da sind. Föderale Strukturen fördern Innovation. das war für mich neu und eine gute Erfahrung. Anwendungen mit Vektorteil sind erst im Kommen. Da fehlt noch viel, da muss noch viel kommen an guten Ideen. Und auf Basis von diesen Smart-Mapping-Produkten, die da kommen, geht da glaube ich auch eine ganze Menge Deswegen, Smart Mapping muss jetzt in die Nutzung kommen. Die Arbeitsbedingungen im Amt sind nicht agil, das war uns schon klar, aber wenn ein hervorragendes Team wie das, was ich da ähm, was ich da habe, das ist genial, das ist nicht mein Team, sondern ich bin da nur zufällig reingerutscht und äh, darf da mitmachen, das ist ziemlich klasse. Und weiter geht's mit Johann, der jetzt noch ein bisschen die Ergebnisse und die Technik vorstellen wird. Vielen Dank und bis später. Besten Dank, Anolf, diesen Teil übernehmen zu dürfen und ein Hallo aus der Oberpfalz an alle Teilnehmer. Wir steigen direkt in den Produktionsprozess ein, indem wir uns zuerst die Ergebnisse ansehen. Hier sehen Sie den farbigen Standardkartenstil, welche über die URL ganz oben aufgerufen werden kann. Dahinter steckt ein Vektorkachelarchiv archiv für ganz Deutschland. Das sind 9 GB und passt damit bequem auf ein heutiges Smartphone. Ein zweites Beispiel, der Reliefkartenstil. Hier sind zwei weitere Kachelarchive hinterlegt, und zwar die Höhenlinien, welche ja nicht in jeder Kartendarstellung gebraucht werden, und deswegen haben wir sie ausgelagert in ein eigenes Vektorkachelarchiv. Und bei der Schummerung haben wir uns für eine Rasterschummerung aufgrund der höheren Qualität entschieden. Dieser Workflow zeigt stark vereinfacht den Ablauf des Produktionsprozesses. In der Mitte die drei genannten Kachelarchive, auf der rechten Seite die entsprechenden Dienste, ganz links wiederum die Eingangsdaten und zentral die Datenbank, welche für dieses Projekt eigens konzipiert und umgesetzt werden musste. Ja, Welche Software setzen wir ein? Das Produktionsverfahren ist Linux basiert. Kedal setzen wir ein zur Ableitung der Schummerung und der Höhenlinien. GeoServer für den Schummerungsdienst. Python-Skripte übernehmen den Datenimport. Die Datenbank ist eine ProSkript postgresql datenbank mit postgis erweiterung Die Vektorkachelarchive archive werden mit dem T-Rex-Tile-Server erzeugt und für das Kartendesign setzen wir den Maputnik-Editor ein und eine Eigenentwicklung, den MBSDL-Compiler. Das ist eine Auswahl an an ähm, verwendete Software. Insgesamt sind wir sind hoch mit den wirklich sehr, sehr leistungsfähigen Komponenten, die hier im Einsatz sind. Schauen wir uns die Datenquellen ein bisschen genauer ein. Die sind hier aufgelistet. Das Basis-DLM ganz oben ist die zentrale Datenquelle, wird gepflegt von den Bundesländern und wird täglich bis monatlich zusammengefasst und fließt automatisiert in das System ein. Ein weiteres Beispiel in der vierten Zeile, das sind die Klötzchenmodelle aller Gebäude in oder alle Bauwerke in Deutschland, welche schon zusammengefasst im CityGML-Format vorliegen. Ja, zu den Vektorkachelarchiven. Da mussten zu Beginn Grundsatzentscheidungen getroffen werden. Ob man es schnell oder stark machen möchte, beides geht nicht. Der Mittelweg ist natürlich ein Kompromiss. Wir haben uns ein bisschen stärker für die Qualitätsseite sozusagen entschieden, auch im Vergleich zu anderen ähm, ja, Kartendiensten jetzt für Deutschland. Und ja, beispielsweise heißt das 15 Zoom-Stufen, detaillierte Höhenlinien und eine Rasterschimmerung. Trotzdem müssen die Dienste performant sein. Hier haben wir Ziele aufgestellt, beispielsweise... Soll der Durchschnitt aller Kacheln kleiner 50 Kilobyte sein und auch zum stufen spezifisch optimiert werden? Hier ist eine Funktion vom T-Rex-Tileserver sehr hilfreich: das ist das Simplify, welches dann während der Kachelung äh, schon eine Stützpunktausdünnung auch unternimmt. Und auch für ein Datenmodell muss man sich zu Beginn. Äh, entscheiden. Wir haben kein bestehendes gewählt, sondern ein eigenes entwickelt, optimiert für die amtlichen Geodaten, deutschsprachig und allgemein verständlich. Keine Codes. Ja, die Datenbank in einer Minute zu erklären, ist eine Herausforderung. Hier sehen Sie ganz stark vereinfacht so ein Vier stufen Modell. Ganz oben die Differenzdaten, welche in eine große quarter table Eingang finden und da die Daten unterschiedlich strukturiert sind, werden die Attribute als JSON-B gespeichert. Im nächsten Schritt werden dann relationale Tabellen, die basis -Views, abgeleitet, welche stark vereinfacht sind, keine Hierarchien der Daten mehr beinhaltet, also in einer flachen Struktur und ja, mit sprechenden Namen und thematisch gegliedert sind. Und im letzten Schritt werden dann wiederum Tabellen erstellt, welche optimiert sind für die, für einen Vektor-Webkarte. Und hier sehen Sie diese 82 Tabellen am Ende in der Datenbank, gegliedert nach den 32 Themen oder Layern auf der linken Seite und differenziert nach Zoom-Stufen. Zum Beispiel die Gebäudeflächen erscheinen in zoom 12 bis 15 und für jede Zoom-Stufe wurde ein eigens optimierter Datensatz erzeugt. Dazu ist Generalisierung notwendig, diese Generalisierung machen wir wann immer möglich in der postgis datenbank um wirklich maximale Geschwindigkeit zu haben, rechts oben. Das Beispiel der Gebäudegeneralisierung für die Zoomstufen 12 bis 14. Links unten das Beispiel der Flächenzusammenfassung und rechts unten ein Sackgassenfilter, wenn man so möchte. Nur drei Beispiele von mehreren im Einsatz und daran arbeiten wir auch noch in Zukunft. Ja, zum karten Design, Also zum Erzeugen der Style-Files äh, verwenden wir zum Beispiel den Online-Editor Maputnik. Über die URL ganz oben kann der aufgerufen werden und dann ähm, ja, kann über die Oberfläche das Kartendesign erfolgen. Die Ergebnisse sieht man sofort und man muss auch nicht zwangsläufig JSON-Code dafür schreiben. Um dann auch weitere Kartenstilvarianten automatisiert abzuleiten, setzen wir den sogenannten MBSDL-Compiler ein, um zum Beispiel eine graue Karte von einer farbigen abzuleiten. Und dieses Tool erzeugt auch Sprites aus den SVG-Grafiken. Wer nicht weiß, was Sprites sind, das ist eine Zusammenfassung von Symbolen in einer PNG-Datei. Und eine zusätzliche JSON-Datei beschreibt dann äh, die Metadaten zu den Einzelsymbolen. Wir haben die erzeugt in vier Auflösungen, damit sie auch hochauflösend dargestellt und ausgegeben äh, werden können. Ja, Beispiele können sich dann gerne selbst ansehen. Soviel zur Produktion. Zur Nutzung des Dienstes gibt es auf der Homepage eine Dokumentation. Äh, da sind auch ähm, Tutorial-Videos beispielsweise zu finden. Ähm, mittlerweile gibt es mehrere Clients, die die Dienste verarbeiten. Das macht es allerdings auch ein bisschen schwieriger. In Mapbox GL und auch in MapLibre GL ist alles problemlos. Das ist der Standard. In allen anderen Clients kann es zu abweichenden Darstellungen kommen. Je komplexer die Kartendarstellung ist, umso wahrscheinlicher ist dann auch die Abweichung. Bei der Mapbox Style Specification, die wirklich stark weiterentwickelt wurde, sollte man auf Rückwärtskompatibilität achten. Wir haben hier bewusst zum Teil ältere Filter Expressions verwendet, weil nur die in der Breite auch aktuell greifen. In GIS-Systemen werden die Dienste jetzt auch noch nicht in aller Breite unterstützt. Cookies ist da schon auf ganz guten Weg. Seit letzten Herbst ist dies ohne Plugin möglich. Äh, dabei darauf achten immer die neueste Version zu verwenden. Schriftarten müssen installiert sein. Ähm, ja, der Vorteil hier ist, dass das Koordinatensystem frei gewählt werden kann. Ja, Auch bei Open Layers geht es vorwärts. Wir sind da aktuell im Austausch mit dem. Masterportal entwicklern, um auch diesen Dienst hier zu integrieren. Und ja, bekanntlich sind die Hardware-Anforderungen noch höher als bei Rasterdiensten. Und aufgrund dieser heute noch bestehenden Defizite haben wir uns entschieden, auch weiterhin noch Rasterdienste anzubieten als WMS und WMTS. Und dazu müssen Rasterkachelarchive abgeleitet werden. Und zwar war uns wichtig, am Ende sozusagen des bestehenden Prozesses diesen Schritt dann einzuführen, damit die Karten auch wirklich identisch äh, sind. Dazu setzen wir Tileserver, GL und Map Proxy ein. Und hier sind wir noch an Optimierungsarbeiten, um auch die Qualität bei UTM 32 und UTM 33 optimal zu bekommen. das ganze Verfahren ist nämlich optimiert für Web Mercator. Und ein ähnliches Verfahren äh, wird auch genutzt, um dann druckbare Karten für feste Maßstäbe im Rasterformat zu erzeugen, auch mit Teilserver GL und Titanskripten. Soviel zu den aktuellen Arbeiten. Und damit wäre ich am Ende, bedanke mich für die Aufmerksamkeit und gebe zurück an Arnolf. Vielen Dank für euren Vortrag, Arnolf und Johann. Im Fragentab haben wir Einige, einige Fragen. Wir wollen mal anfangen mit ein paar technischen. Ich glaube, die erste Frage, die dort so aufgeploppt ist, auf, aufgeploppt ist, ist das flache Schema bzw. das Mapping irgendwo zugänglich? Kann da einer von euch beiden ähm, vielleicht kurz was zu sagen? Das kann ich gerne beantworten. Auf der Homepage gibt es äh, eine Dokumentationsseite und da ist momentan in einfacher Form das Datenmodell beschrieben für den Vektorteildienst unter äh, Vektor. Teil API Dokumentation. Das ist der jetzige Stand und aktuell arbeiten wir gerade daran, das vollständige Schema als HTML-Seite abzuleiten mit allen Attributen und Werten. Wird dieses Jahr veröffentlicht. Eine weitere Frage, die relativ äh, hoch gewotet wurde. Gibt es alternative Projektionen, insbesondere UTM 32, 33 zu WebMecator äh, für die Vektorteils? Könnte auch, ich beantworten. Ähm, derzeit bieten wir den Dienst nur in Webmercator an, da auch die Clients das äh, nur entsprechend verarbeiten können. Ähm, das Schöne am t rex Server ist, dass er auch ähm, UTM-Projektionen beispielsweise ausgeben kann und wenn die Anforderung zukünftig da ist, werden wir das dann auch äh, entsprechend bereitstellen. Ähm, ja, ansonsten werden wir die raster archive also die WMS- und WMTS-Dienste auch in UTM 32 und 33 veröffentlichen. Hm. Noch, noch eine weitere ähm, technische Frage. Ähm, gibt es MBSDL zum freien Download? Könnte auch ich beantworten. Die, an, die schnelle Antwort ist äh, nein. Ähm, die etwas längere Antwort. Äh, es gab jetzt erst einen Beschluss ähm, Open Source First und es ist auch geplant, die ähm, Software und Dokumentation öffentlich zur Verfügung stellen. Zeitschiene haben wir jetzt noch keine, aber es gibt einen Beschluss in der ADV dazu. Hm. Im ähm, Map-Editor Map äh, sieht man eine un unendlich lange Liste von Ebenen für ausgefuchste Kartograf Kart Kartografen. Ähm, sicherlich sehr interessant, ist aber irgendwie noch eine, angedacht, da eine Lite-Version oder sowas von euch anzubieten. Mhm. Auch das könnte ich beantworten. Ähm, also ja, die Liste ist lange. Es sind äh, 500 Styling-Layer, ähm, um eine gute Karte zu erzeugen, aber das Scrollen ist aufwendig. Punkt 1, es gibt einen neuen Release vom Map Editor, der auch auf GitHub als Open Source äh, zur Verfügung steht. Ich glaube, das ist die Version 2. Und da gibt es die Möglichkeit, Ebenen zu gruppieren. Das wäre jetzt nur mal sozusagen zur, zur Nutzerführung bequemer. Und ansonsten haben wir momentan sechs Standardstile, die... Ähm, alle nicht leichtgewichtig sind, das heißt entweder selbst dann diese erzeugen. Dazu gibt es auch äh, Tutorial-Videos auf der Homepage. Ähm, ja. Aber auch wir müssen dann, ja, wenn die Anforderung häufiger kommt, darüber nachdenken, zusätzliche leichte Stile mit anzubieten. Ich, ich vermute mal, dass das jetzt eher eine Frage ist, die in Arnold ähm, seine Richtung geht. Werden Scrum Master wirklich nicht gebraucht, gerade in einem Amt? Nein, die Scrum Master werden nicht gebraucht, ähm, weil die Teams so gut zusammenarbeiten. Das ist eigentlich ziemlich cool. Scrum Master sind ja dafür da, die Ordnung zu halten und das Team zu schützen vor äh, übergriffigen Product Ownern. So Dinge gibt es da nicht, deswegen funktioniert das eigentlich ganz gut. Bevor du weiter fragst, möchte ich aber die höchst gewotete Frage doch noch irgendwie auch stellen, wenn das in Ordnung ist. Nämlich, es sind doch nur öffentliche Einrichtungen, Public Money beteiligt und so weiter. Ja, natürlich. Genauso ist das. Und wir haben einen langen Weg gehabt, um dahin zu kommen, wo wir jetzt sind. Es sind viele Bundesländer schon mit Open Data. Es geht in die richtige Richtung. Es wird kommen. Ich bin wirklich zuversichtlich. zuversichtlich. Aber solange, wie das noch nicht so ist, würde ich unbedingt darum bitten, nicht zu versuchen, die Daten zu klauen oder in Wikileaks zu veröffentlichen. Das ist, glaube ich, eher beschädigend im Moment, als dass es uns wirklich weiterhilft. Ein Statement von einem Open Data Urgestein, als dass ich mich bezeichnen möchte. Danke. Vielen Dank, Arnold. Letzte Frage vielleicht. Die, die Kommunen sind oft schlecht ausgestattet mit CPU. Da sind einfache Bilder zumeist die bessere Wahl. Wie wird dieses Problem von euch adressiert? Ich würde sagen, das ist eine Frage der Zeit und das ist neue Technologie. Und irgendwann muss die im Amt auch ankommen. Und wir müssen natürlich an der Menge der äh, Polygonpunkte und der Menge der, des Gewichts der Daten noch arbeiten. Johann, was meinst du noch dazu? Ja, also ähm, zum einen sind die Kacheln im Schnitt 10 Kilobyte groß. Also Breitbandanbindung, glaube ich, äh, haben wir jetzt tatsächlich in der Breite. Ähm, zweitens, ja, WMS und WMTS-Dienst hat geringere Anforderungen. An denen arbeiten wir aktuell. Und ansonsten auch das Thema leichtere Kartenstile für diejenigen, die mit weniger arbeiten können, denke ich, ist dann auch noch ein Thema für uns. Vielen Dank, Arnold. Vielen Dank, ähm, Johann, für euren Vortrag. Vielen Dank für das Beantworten der Fragen. Um 10.30 Uhr geht es hier weiter. Bis gleich.